Hier ist das BRK-Filmstudio in den Roten Kreuz-Nachrichten. Ich bin Lela Gau. Helft als Hobby. Gibt es das? Ja beim Roten Kreuz. Ob dauerhaft oder zehnlich begrenzt für ein bestimmtes Projekt. Das. G DRK sucht immer ernahmliche Hilfe in allen Bereichen. Information gibt es bei deinem Ortschiffchen. DRK oder unter www.drk.de Hier ist das DRK Filmstudio mit den Rotkreuz ich bin Rosalie. Helfen als Hobby. gibt es das? Ja. Beim Ru Deutschen Roten Kreuz, ob dauerhaft oder zeitlich begrenzt, für ein bestimmtes Projekt. Das DRK sucht immer ehrenamtliche Helfer in allen Bericht Bereichen. Informationen gibt es in bei deinem ortansässigen DRK oder unter www.drk.de. Hier ist das.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 Hier ist das DRK Filmstudio mit den Rotkreuznachrichten. Ich bin Helen Popan, Babysitter gesucht. Der DRK Kreisverband Karlsruhe bietet einen Babysitterkurs an und hat einen Babysittervermittlungsdienst eingerichtet. Eltern und Alleinerziehenden sollen damit bei der Suche nach geschulten und zuverlässigen Babysittern Hier unterstützt werden. Hier ist das DRK Filmstudio mit den Rotkreuznachrichten. Ich bin Antonella Jokic. Wenn die Luft weg bleibt, immer mehr Menschen leiden an Asthma. Im aktuellen Notfall gibt es folgende Maßnahmen der ersten Hilfe. Die Person beruhigen, sie auffordern, sich aufzurichten, den Arzt oder gleich den Notruf 112 verständigen.